Wir af auf Kapellan gorn, Mathematikbüge, Stor viere epletra. Da Etüdli will gett tre erstöscht. Er Men will gett tre erminst. Denn Videon handler um Wodan Bahn, Lara sei, o Samenligne, o Mole, Störrelse. Nur wie Samenligne wacht Meister Bulling, mei Kapellan gorn, so seher Werkbahn, mit öje at Kapellangorn gon erstöre. Der Kallavi gruft sammenligning. Gruft sammenligning fingera bare, wiss forschellen Schellen noch nok. Wegen diese disse dre stockner er Der avansgeri over dere me øyemol. Her mor vi direkte. Barn mor lare sei at der erwikte viktig og begine So kann wir sehen vor den anderen Enden, wie Stock Stock erlängst. Direkte Samenlegning fingiererbare, wie es wie kein Flitterobjekten, objekten, lege dem wie Sieden Seite der können. Der kann wie nicht haben. War er höchst, Masten po Boten, ella klatter lavuen. Hermo wie Brücke indirekte Samenlegning. Wie Brücke entredgeting som Vermittler. Beispiel: et Tau. Försst sammenlikna jy höjden på lavun med tau. Tau må gå frå bunnen til toppen. der markera jy höjden med en knute. Så går jy med tau til botten. und zusammenhängen Teue mit Masten. Teue muss von fra bis til Toppen. Nun sehe ich, dass Masten länger längere als Teue. Also ist Masten höhere als Lavor. Für mich muss Kinder verstehen, dass Relationen langsom langsam und länger als, sind transitive. Teue er liege langsam Lavuens Höde. Masten er längere enthüllen. mo, Masten, ware höhere en Lavuens. Der icke alti müli uf flütte en vermittler, fra de ene Objekte til de andre. Vor exempel, no Objekte er alt vor langt we andere. Da mo vi mole Moling handla um osammenligne vid hjälp av tal. När vi målar, täller vi enheter. Det trenger inte att vara de standardiserade enheterna som vuxna brukar. För att barna förstår att måling handlar om att enheter är det lurt och begynna med enheter som de kan tälla. Det är många kroppställer som barn kan bruka som enheter. För exempel hundspännen und 5. Ich skal Stocken mit Hohenspenn. Der um zu beginnen beginne po på Und so teller wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stocken er 8 Spenn lang. Men icke alle Hände erliege Der kann ware Problem. Et Bahn mit Small will vor et andet resultat end en voksen med store Hvis vi ønsker på en Wachsen mit Sture Bis vi o angi Störrelsen po en Morte som jälder som hältst, o som helst, mo vi Brücke standardisierte Einheiter. Men der bö vi ikke gjøre, für Bahne Cell ha daget behuve, vor Einheiter, so objektive, o jälder generell, ue af hänge den, som mola. Ja iskal mola längten i cm. Der erwickti o beginne heelt po bejinnelsen. O der erlöt o ware tu, schlieg at den ähne kan holle fast mola bonne we bejinnelsen, minst den andre draabonne til end po male liga centimeter i itet und noen ha alle rede taltem vors oss des ist talle für stocken hele lengten stocken er hundre söttig cm lang in denne ha du und alle Redesmobahn kann zusammenliegende Gruft. Für olaris sei mohling skal die Först zusammenliegende direkte und so also indirekte, für die Mohler Först mehr willkürliche Einheiten und die Schlütt standardisierte Einheiten.